Ich gebe dir heute 5 fünf, fünf gute Gründe, warum du mit deiner Gruppe zum Christwill kommen solltest. Erstens, 2028 bist du zu alt und deine Jugendlichen vermutlich auch. Christwill findet nur alle 6 Jahre statt. Das ist deine einmalige Chance. Zweitens, wir haben ein Hammerprogramm für dich auf die Beine gestellt. 30 neu entwickelte Formate für deine Jugendlichen und alle christlichen Grundschaffende sind praktisch da. Von Outbreak Band bis o -Pros. Und noch eine Hammersache, wir organisieren nicht nur das Programm, sondern auch Unterkunft und Verpflegung für dich. Drittens, über 80 Organisationen sind beim Christeville dabei und wir gemeinsam entwickeln das Christeville. Das ist ein echter Blick über den Tellerrand, auch für dich und deine Jugendlichen. Viertens, nach Corona braucht Jugendarbeit dringend wieder eine Gruppenerfahrung. Deswegen kommt gemeinsam als Gruppe und wir glauben, das wird euch echt zusammenschweißen. Und fünftens der wichtige Grund. Das Christi will, will deine Jugendlichen für Jesus, für die Bibel und für das pralle Leben mit Jesus begeistern. Es geht nicht nur um den Event, es geht um den Montag danach. Aus diesen fünf Gründen freuen wir uns, dich in Erfurt zu sehen.